So, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Äh, ziemlich genau vor einem Jahr habe ich mich bei TV für die MotoGP beworben. Äh, in dem Video geht es ein bisschen darum, wie das so hergegangen ist und warum es dann doch letztendlich nicht dazu gekommen ist. Dann äh, lassen wir ein bisschen Review passieren. Den YouTube-Kanal gibt es jetzt drei Jahre. Äh, als ich angefangen habe, war ungefähr genau drei Jahre her. Mittlerweile, mittlerweile ist der Christoph bei mir, war zuerst auf Teilzeit und jetzt auf Vollzeit, wie es dazu gekommen ist. Erklären wir auch gleich. Dann gibt es ein bisschen was zu gewinnen. Zum einen gibt es zwei große Gewinne. Einmal ein Fahrradtraining ähm, mit meiner R1 da hinten. Also du darfst mal mit meiner R1 fahren. Das hast du jetzt nicht gewusst. Das, das habe ich jetzt noch <lacht> spontan gemacht. Da kümmern wir uns alles inklusive Coaching und Nenngebühr. Äh, dann gibt es einen Fahrwerkservice, also sprich Gabel- und Federbein-Service zu gewinnen. Dann gibt es einen Satz Bridgestone ähm, Slicks. VM Soft Vorderachse und Soft oder Medium Hinterachse, muss ich jetzt schauen. Und der letzte Preis ist noch eine ganze Palette, also eine kleine Palette High Energy von unserem Sponsor. So, ähm, wir plaudern um ein paar Details, bleibt am besten dran und freut euch auf dieses spannende Video. Ähm, als ich meinen YouTube-Kanal vor drei Jahren gestartet habe, hat er so ein bisschen aufgelebt unter verschiedenen Umständen, verschiedene Bedingungen. Zum einen war die Coachings, die ich auf der Rennstrecke gemacht habe, zum anderen Events, ähm, die Mitglieder, ähm, Theorie, Seminare und so weiter und so fort. Und naja, also wie jeder weiß, letztes Jahr war es ein bisschen so, hm, keiner hat so wirklich gewusst, was Sache ist, durch Corona, ähm, Lockdowns, Rennstrecken zu, kein Reisen nach Spanien im Winter und und und. und. Ähm, so Ende, also nee, um die Zeit wie jetzt, letztes Jahr, 2020, wo dann der zweite Lockdown bevor der zweite Lockdown kam, war so also eigentlich totale Perspektivlosigkeit angesagt und man musste halt überhaupt nicht, was ist jetzt eigentlich Sache, was machen wir denn und ich habe halt nach Alternativen gesucht und das weiß eigentlich keiner außer der Christoph, weil der Christoph sieht meine Videos, die ich gemacht habe und ähm, da habe ich mich bei Servus TV beworben, weil die haben die haben eine Stelle, mehrere Stellen ausgeschrieben, unter anderem für die Motorsportabteilung und dann dachte ich mir, hey komm, das wäre doch so ein richtig geiler Job bei Servus TV zu arbeiten. Und habe ich mich beworben und zwar nicht normal, sondern ich habe ein Bewerbungsvideo gemacht. Ne? Also ein Video, ich habe mich quasi vorgestellt, wer ich bin, was ich mache und tralala. Und dass ich so ein bisschen nach neue Herausforderung äh, suche. Und ähm, ich war total überrascht, weil ich habe nach, nach einem oder zwei Tagen habe ich schon eine Rückmeldung gekriegt von Red Bull dann. Ne? Also da kriegst du nicht von, von Servus TV eine Nachricht, sondern von Red Bull tatsächlich. Und die waren, dann, die waren dann extrem interessiert an mir. Und ich dachte mir so, boah, hey, geil, ne? das, das, das, das, ist, das ist die Rettung in der, in der Corona-Krise, quasi weil ich halt überhaupt nicht wusste, was ist denn jetzt Sache, wo geht's denn hin mit der Firma und eh schon genug Schulden und dann noch mehr und, und tralala. Und das hat irgendwie, da wusste ich halt echt überhaupt nicht, wohin. Und dann waren die halt extrem interessiert an der ganzen Sache. Und, und dann haben wir so ein, ja, dann machst du so ein, so ein, so ein Team-Viewer-Meeting mit ein paar Leuten, die da was zu sagen haben, Chefredaktion und tralala und ja Und das hat sich aber relativ schnell als Flop herausgestellt. Okay. Ja, also die waren zwar enorm interessiert an mir, weil ich natürlich die Expertise vom Motorradfahren habe und natürlich auch reden kann vor der Kamera, nicht wirklich scheu bin und so ein paar Leute schon kennen und so aus der WM-Szene und dralala. Ähm, nichtsdestotrotz, hat sich dann am Ende des Tages rausgestellt, die suchen einen Praktikanten. <lacht> Klassiker. <lacht> Und ich dachte mir dann so: Naja, es kommt ja davon, an, wie gut der Praktikant ja. bezahlt ist, logischerweise. <lacht> mein Praktikant, gut gut bezahlter Praktikant, warum nicht? Das wäre auch ein gut bezahlter Praktikant gewesen. <lacht> das Problem war schon so ein bisschen, dass ich halt irgendwo schon meine ganze. Äh, ich ich lebe ja schon, die Firma läuft, ich müsste quasi. Um es beim Namen zu nennen, hätte mich die Anstellung als Praktikant bei Servus TV oder bei Repul in dem Fall, das hätte für mich die Insolvenz geheißen. Mhm. Na, das hätte für mich die private Insolvenz geheißen, weil ich natürlich, die hätten gut bezahlt, die hätten tatsächlich irgendwie so, ich glaube 1.500 oder 2.000 Euro für einen Praktikantenjob. Mhm. Das ist schon nicht ohne, aber das hätte für mich als Selbstständiger mit Firma im Hintergrund, hätte das für mich die Insolvenz bedeutet. Und dann, dann stehst du natürlich auf der einen Seite da und sagst, okay, das, was ich aufgebaut habe, über die Jahre hinweg, also nicht nur jetzt YouTube, sondern auch die Jahre davor im Motorsport, alles, was du da rein investiert hast, die Halle, die Firma, alles, das jetzt aufgeben für einen Praktikantenjob, der natürlich geil ist, ohne Frage, weil ne, im MotoGP-Fahrerlager ja, rumlaufen und Rossi interviewen, was gibt es denn für einen geileren Job? Ja, ne? stimmt. Uh, und die haben aber auch nur das Interesse gehabt für einen Praktikanten, Vollzeitjob, also mhm. nicht irgendwie als äh, Freelancer oder ich schreibe eine Rechnung. Oder so. und, und tatsächlich wurde das dadurch nichts also ich habe dann gesagt Leute ich, ich würde den Job echt gerne nehmen aber es, es funktioniert einfach nicht. Nicht, ne? es funktioniert ja. nicht und dann hat sich das im Sand verlaufen und ich glaube der, der Lukas der Lukas Litt hat jetzt mal ein Video gemacht ja, genau, der war genau. oder der war doch der dabei war am, am Red Bullring, ja. ja der hat da so ein Video hinter der Kulissen quasi ja. gemacht so also als MotoGP Praktikant aber das wird er wahrscheinlich auch nicht oft oder auf der Vollzeit machen, sondern ja, halt einmal hat er es einmal gemacht. Wahrscheinlich nicht. So zum Dessen. Ja. Für einmal hätte ich das auch, auch kostenlos gemacht, <lacht> logischerweise. Und, und so ging das her. Und ich habe das zu dem Zeitpunkt einfach nicht, ich wollte es auch keinem erzählen, weil ich wusste ja nicht, kommt, was, was, ja, ja. kommt was raus dabei, kommt nichts raus und so weiter. So, und es war natürlich so, dass die Perspektivlosigkeit deswegen nicht weg war. Winter kam, Spanien ist schwierig und tralala und tralala. So, und dann waren natürlich schon auf der einen Seite die ganzen, also schon viele Mitglieder auf meiner Homepage, die jeden Monat 5 Euro bezahlt haben und mich so ein bisschen auch so hochgepeppelt. ein paar außertourliche Sponsoren, private Sponsoren, ein, zwei Leute, die halt wirklich auch investiert haben in mich und gesagt haben, komm du, was, wie können wir dir helfen und so. Mhm. Sonst wäre diese ganze YouTube-Geschichte, die ich quasi ins Leben gerufen habe als als etwas, was es vorher nicht gab, also sprich, im Sinne, es macht jemand Videos, der dir erklärt, wie man Motorrad fährt auf der Rennstrecke. Das gab es halt nicht und das wäre halt im Endeffekt, wenn, jetzt muss man ganz klar sagen, wenn die ganzen Unterstützer nicht gewesen wären, wäre das Projekt tot, mhm. eingestampft Thema erledigt. Thema erledigt, es wäre durch. Nein, es wäre wirklich, also Corona hätte das grundlegend komplett zerstört. Wir haben keine Events mehr gehabt, ich habe ich hab, ich hab schon alles Geld ausgegeben, um in die Firma zu stecken. Ich glaube, ich habe die ersten eineinhalb Jahre nur Videos gemacht, kostenlose Videos auf YouTube hochgeladen, einen Vollzeitjob von 60 Stunden gehabt ja. und habe aber keinen kein, kein, kein Gegenwert gehabt. Ich habe nur Erspartes aufgebracht und dann hast du voll investiert und dann kam die Krise. Und dann stand ich halt da und, und da war halt wirklich ohne die Mitglieder und Unterstützer wäre es unmöglich gewesen. Ah, da war aber auch an dich war zu dem Zeitpunkt noch überhaupt ja, nicht zu denken. glaube ich sofort. Das war aber letztes Jahr im Herbst, also ein Jahr her, da, ja. war, da war nicht daran zu denken. Obwohl natürlich der, der Traum von jemandem, wo man sagt, okay, ich habe jemanden, der mich unterstützt, der mir hilft, der mal einen Kameramann, wenn du alles alleine machst, Selfie-Modus, ja. Kamera, Da war schwierig. Schwierig, wäre aber <lacht> schon schön gewesen, hey, kannst du mal Kamera ja. kannst du mal filmen. Ah, ist halt viel allein gemacht worden, das, das war nicht so ganz, aber gut. Äh, nichtsdestotrotz, dann kam eben der Winter und dann haben wir mit einem Event mal so angefangen. Da hat es so ein paar Verrückte gegeben, die <lacht> haben sich getraut, trotz Lockdown und tralala nach Spanien oder nach Portugal das erste Event zu gehen, zum Beispiel der Fred. Fred war da einer, der war ja. schmerzfrei, der hat gesagt, komm, wir fahren jetzt <lacht> nach Portugal, Fred kennst ja. wir fahren jetzt nach Portugal, wir, wir fahren jetzt motorrad und, und dann sind wir irgendwie mit 30 Leuten mhm. in Spanien auf der Rennstrecke gewesen und ich meine, der einzige Veranstalter, der das auch durchgezogen hat, muss man echt sagen, Hut ab, Hut ab, wirklich Hut ab, der, dem hat das richtig viel Geld gekostet, das war Bike Promotion. das war der Thomas von Bike Promotion. der hat jedes Spanien Event durchgezogen. Ja, Respekt. Und wir haben gearbeitet wie die Verrückten, wir hatten 80 <lacht> Stunden Wochen und wir haben, und das muss man dazu sagen, wir haben null verdient. Wir sind ja, quasi, wir haben es gemacht, damit wir was machen und zeigen können, hey, wir sind das immer noch da, jemand, wir ja. leben noch. ne? Auch wenn uns das quasi Geld gekostet hat. Mich hat mir Banker angerufen und hat gesagt, du du bist die ganze Zeit in Spanien, auf deinem Konto passiert nichts, was was machst du da? Ne? <lacht> sag ich, du, sag ich, das ist Nullnummern, wir machen das, damit mhm. wir einfach nur zeigen, hey, wir sind präsent, wir sind da, wir kämpfen, wir lassen uns ihn unterkriegen. Mhm. Und das war Bike Promotion und ich habe mich rangehängt und habe natürlich die Werbetrommel gerührt und habe, jeden einzelnen potenziellen Motorrad, Rennstreckenfahrer, den habe ich ja quasi mehr oder weniger an, an, an den Füßen nach Spanien gezogen. <lacht> Bitte komm mit nach Spanien. so alles. Und, und wir hätten das am Anfang nicht gedacht, aber wir haben jedes Event durchgezogen und es wurde immer besser, besser, besser. Und waren dann eines Tages in Almeria, glaube ich, mit 120 Leuten, mhm. Also Puh, für ein, wie früher, oder? Für, für ein, also ich glaub, früher <lacht> hatten wir gar nicht so viel. Ich, also für, für einen Lockdown, Winter, Spanien war das natürlich enorm. Aber nichtsdestotrotz. Ähm, lange, lange Rede, kurzer Sinn. So, und dann wurde es auch besser und wir haben uns so also ein bisschen, wir haben uns ein bisschen Namen auch gemacht. Und dann kamst eben auch du ins Spiel und habe ich halt ähm, jemanden gesucht, der quasi mich unterstützt. Und, und du hast halt zu dem ja. Zeitpunkt. Jetzt erzähl mal, äh, Christoph. Erzähl mal kurz die Leute, wer du bist, wo du herkommst, wie das dazu gekommen ja, ist und genau. so ich glaube, das ist mittlerweile eigentlich schon längst überflüssig. Genau, überfällig. Überfällig, ja. ja. <lacht> kann, man, kann man passieren. Ja. Also, genau, mein Name ist Chris, ich bin 25 Jahre alt. Ich habe jetzt dann, bis vor kurzem, habe noch Medientechnik studiert. Das Studium habe ich jetzt mittlerweile dann abgeschlossen. Und ich brenne eigentlich ähnlich wie der Matthias für die ganze, Motors, ganze Motorsportschiene, für alles, was mit Fahrzeugen und Motorrädern zu tun hat. Und eben dann durch den Hintergrund quasi, dass ich jetzt einmal ein technisches Studium eben einem Schwerpunkt auf Medien und Film- und Videoproduktion war das eigentlich so mehr oder weniger der, der Traumjob oder der logische Schritt in dem Fall eigentlich in die Richtung zu gehen und so die beiden Leidenschaften und Hobbys so mehr oder weniger zu verbinden. Und das Ganze lief eigentlich relativ unkompliziert. Ich habe mich damals bei dir beworben, warst eigentlich von vornherein relativ überzeugt von der ganzen Sache und das war eigentlich dann relativ Kurz und schmerzlos, wo wir gesagt haben, wir, wir machen es jetzt. Jetzt auch das erste halbe Jahr, wo ich quasi noch mitten in meinem Studium gesteckt habe, dass wir es da erstmal auf Teilzeit machen mhm. und dass ich mir das eben flexibel einteilen kann, was eben auch eine gute Aktion war oder auch viel gebracht hat, dann auch noch. Und jetzt ab, ab Oktober bin ich jetzt eben dann Vollzeit bei dir am Start und kümmert mich neben der ganzen Unterstützung als Content Creator für die Videoproduktion und auch für die Social Media Kanäle. Unterstütze dich insofern eigentlich überall, was halt so gerade anfällt und wo du halt helfende Hände gebrauchen kannst. Büro, Rechnungen, genau. Angebote, Telefon so ein bisschen. Also der ganz so. normale Wahnsinn halt, was halt so tagtäglich anfällt hier. Ja, der Christoph ist kommen und, und man muss auch sagen, dieser Job, den ich hier anbiete, da musst du halt auch so ein Allrounder sein. Du musst ja. alles können, du musst so ein bisschen ein Kamerafreak sein, du musst dich mit Motorrädern Beschäftigen, sich ein bisschen auskennen, auch das Interesse haben, hey, das ist eine BMW und das ist eine Yamaha, weil jemand, der nur Kameras kennt und keinen Motor kennt, <lacht> ist auch schwierig, das heißt, diesen Job gibt es, also die, das ist halt sehr selten, dass jemand das kann und vor allem auch noch in der Nähe wohnt, weil ich hätte das mir nicht jetzt anvertraut. Ähm, noch, wärst du jetzt aus Berlin gekommen? Naja. hätte gesagt, okay, zieh mal hier runter. Ne? Und, und zwei Monate später 13 du und du kannst ich wieder heimgehen. Das ist ja ein enormes Risiko, was da, da Genau, und, und, und, und du kommst ja 20, 30 naja. Kilometer weg von da. und Das war schon, das war schon gut. Und, und, wir haben, und ja, dann kommt natürlich die Anlernphase. Da haben wir auch mal ein naja. bisschen aneinander. Es ne? hat naja. auch nicht so immer gepasst am Anfang. Man muss und, halt erst zusammenraufen und alles. Genau, und, und da sind wir jetzt auf einem guten Weg, denke ich. Naja. Wir haben immer noch Verbesserungspotenzial beiseitig. Aber ähm, ja, das ist natürlich schwierig, wenn, wenn, wenn so eine One-Man-Show wie ich auf einmal immer da ist, der quasi in den Sachen von mir rumpfuscht, so nachdem man denkt man, Alter, wie machen das noch? <lacht> muss wahrscheinlich auch erstmal lernen, gewiss, bis zu einem gewissen Grad zum Loslassen. Ist so, ja, ja. ja. muss man den das, so ist, glaube ich, sofort loslassen können und sagen, ja, da wird schon machen, wird schon passen glaube und sofort. so, gib ihm. Ne? <lacht> ja, genau. Und, und ja, ich war halt, mein Job war halt trotzdem, wer war halt nur Teilzeit da, ich hätte ihn schon, schon mehr gehabt eigentlich, aber das war halt finanziell erstens noch nicht realisierbar, mhm. weil so ein Vollzeitangestellter kostet halt irrsinnig viel Kohle, der kostet 3000 Euro, dass er irgendwo 1800 kriegt, das muss man, kann man auch mal so ganz offiziell sagen, ja. das ist Wahnsinn, was da quasi an Differenz du an Sozialabgaben und Steuern und, und, und Versicherungen bezahlst, ähm, dass, dass, dass jemand, dass du oder jeder, jeder Angestellte draußen quasi sein Nettogehalt verdient. Ja. Und ähm, auf der einen Seite wäre mehr Arbeit da gewesen. Du hast aber noch die Studie, also den Bachelor naja. noch nicht fertig gemacht. So, jetzt ist das erledigt. Und jetzt müssen wir natürlich auch Mittel und Wege suchen, äh, um, um dich, also um um halt so ein bisschen auch zu finanzieren. Also das ist halt gar nicht so einfach. Ne? Und deswegen haben wir auch gesagt, tun wir diesen, den Mitgliederbereich wieder neu ins Leben rufen, besser, hochwertiger ins Leben rufen, reaktivieren, weil halt jetzt jemand da ist, der wo quasi äh, mir halt einfach unter die Arme greift und sich jetzt identifiziert hat, sich auskennt, genau weiß, wie mhm. funktioniert das Online-System, wie funktioniert die Homepage, äh, um was geht es hier. Der kennt auch die Technik schon ein bisschen und kann mit mir kommunizieren, kann mit den Kunden kommunizieren. Und deswegen haben wir gesagt, können wir jetzt auch wieder besser aufrufen, weil auch die Videoproduktion mhm. leichter geht. Weil ich sage: Hey Christoph, nimm mal Kamera, ich habe hier ein Fahrwerk hinten, ich möchte das gerne jetzt in einem Video festhalten. Dann dauert es für mich quasi ähm, unwesentlich länger, als die Arbeit hätte sowieso gedauert. Ja. Ne? Aber es ist halt jemand da, der nebenbei das Video macht ja, ganz parallel kannst parallel schon wieder was anderes machen und genau. alles, das läuft halt dann. Und, und somit euch neuen Content, besseren Content und damit wollen wir halt auch <lacht> den Mitgliederbereich neu füttern, um zum Beispiel die Fahrwerksgeschichten naja. extra Videos nur für die Mitglieder zu machen, wie wir gesprochen haben. Also ich baue gerade eine neue Gabel, eine Gabel neu auf, Revision, Setting, Änderung. Das will ich gar nicht mehr so öffentlich machen, sondern mehr eben für die Leute, die halt da ähm, bereit sind, so eine kleine Gage im Monat zu zahlen mit 5 Euro. Deswegen haben wir ja dieses Mitgliedersystem auf der Homepage. Jetzt auch mit dem Forum, der Christoph hat sich jetzt so drei Tage gespielt, dass da ein Forum drin ist, das gut läuft. Also sprich, da kann man sich jetzt auch über so ein Newsfeed quasi austauschen. Hey, ich bin gerade am Pan, liebe Grüße vom Pan, mein Reifen reißt auf, was kann ich machen? So, ich sehe es gerade nicht, weil ich gerade beim Kacken sitze und der Christoph <lacht> schreibt, ruft mal durch und sagt, hey, da hat einer, kannst du mal schnell? Und ich kann es halt checken. Ja. Ja? Und, und, und auch weil natürlich viele Anfragen kommen über Instagram und Co, die man so gar nicht beantworten ja, kann, weil sie so technisch sind. Ziemlich, ja? Deswegen habe ich gesagt, hey, wir müssen das separieren, wir müssen so eine, so eine Nische wieder aufleben lassen, die es schon eigentlich lange gibt, aber so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, auch meinerseits, muss ich die Schuld auch bei mir nehmen, weil natürlich einfach viel war, Christoph weiß es, ich war so viel unterwegs von einem Event zum anderen, die ganzen Corona-Gutschriften <lacht> von letzten Jahr, heuer abarbeiten quasi und die zusätzlichen Events auch noch, also doppelt so viele Events. Und muss dazu sagen, ehrlicherweise, ich habe es nicht geschafft, alles abzuhalten. Das war faktor teilweise unmöglich. Es war zu viel, es war, es war wirklich zu viel. Ich hatte 70, 80 Stunden wochen. Mhm. Jetzt ist das erste Mal so ein Zeitpunkt, wo man so ein bisschen ich wieder einen Step, kommt, ja. genau, einen Step back gehen kann. Und auch mal neue Ideen wie jetzt das, einfach wieder neues Brainstorming, neues aufleben lassen, neue Energie investieren auch mal hier sein kann, hier in der Firma, Fahrwerke machen dralala. und für das, was ich eigentlich auch da bin. Ne? Das war wahrscheinlich vorher auch schwierig zu realisieren, wenn man sagt, jetzt so immer zwischen Tür und Angel, schnell von einem Event zum anderen im, im Sprinter oder im Flieger oder so, dann mal schnell kurz über den Mitgliedsbereich und die ganzen Anfragen beantworten. Das war zu much, zu viele Baustellen für einen alleine, das ist zu viele Baustellen. Naja, ich glaube, ist also das ist, war das war diese, diese letzten eineinhalb Jahre waren abartig. Es war, es macht, hat keinen Spaß gemacht. Also das war wirklich, es war krank, was ich charakterfördernd oder ja wirklich. Und du wirst auch ein anderer Mensch. Ich muss ja. sagen, ich bin seitdem ein sehr ähm, unbequemer Mensch geworden. Also oder oder ich soll ich sagen nicht unbequem, aber äh, das Soziale, ja, also so zu hinzusetzen mal äh, zu quatschen und so, das geht förmlich verloren, weil ich war nur noch getrimmt drauf, produktiv zu sein, ja. sobald die Augen offen waren, bis zu dem Zeitpunkt, da ist sie geschlossen waren, die sieben Tage die Woche. <lacht> Und wenn du dein, dein, dein eigenes Haus von innen, dich nicht mehr erinnern kannst, wie das aussieht. <lacht> so schlimm. Weil du nicht mehr da warst. Es ist so. Ne? Wenn du deinen eigenen Rasen nicht mehr mähen kannst, weil du nicht da bist, nicht da bist <lacht> dann wird es irgendwann unangenehm. Und das war dieses Jahr der Fall. Und deswegen wird ähm, ja. es dann höchste Zeit langsam. Ist. Deswegen löse ich jetzt auch mal kurz ein bisschen auf, ähm, wer jetzt... Äh, von uns was kriegt. Ich möchte einen Teil zurückgeben. Ich möchte mich bedanken für, für Unterstützer, für Leute, die, die es möglich gemacht haben, das überhaupt hier hinzubringen und Leute, die es, die es weiterhin machen. Das, was auch notwendig ist, ist absolut notwendig, weil die Firma ist nicht so weit, um wirklich nur von Einnahmen und Videos zu leben. Viel in den Videos wird einfach an Zeit investiert, wo nichts, kein Gegenwert dafür da ist. Manchmal haben wir einen Sponsor für ein Video, zum Beispiel das 24-Stunden-Video, ja. die bezahlen dann Flüge, Hotel und Mietwagen zum Beispiel. Aber es ist keine Arbeitszeit bezahlt. Das heißt, wir, wir sind, wir bleiben und wir sind von Sponsoren und Unterstützern abhängig, um diese ganze Chance am Rennen zu halten. Und auch wenn es nur ein Zwei-Mann-Betrieb ist, dann muss im Monat erstmal 10.000 ja, Euro, muss erstmal muss irgendwie mal an Umsatz kommen, damit es mal auf null ist. Die Kiste. Es ist echt unglaublich. Äh, deswegen gehen wir jetzt was zurück und, und äh, ich, ich fange mit dem. Nein, ich fange mit dem. Mit dem, nee, fang mit dem also es gibt vier, vier Sachen zu verlosen, ja, ja. habe ich eh schon gewarnt. Ja. Und ähm, also, ich fange mal mit dem, mit dem Kleinen an. Also es gibt eine kleine, es gibt eine kleine Palette High Energy an einen, den wir dann auswählen im Mitgliedsbereich in einem extra Video ähm, per Zufallsystem, Also Leute, die wo im Moment unterstützen und Leute, die ähm, innerhalb der nächsten zwei Wochen oder drei Wochen, nein, das so machen wir zwei, Wochen, zwei ja. Wochen, in den nächsten zwei Wochen äh, Unterstützer werden über den Mitgliedsbereich. Da ist unten der Link dazu. Ich blende es nochmal in ja. einem Video ein. Ähm, so, das ist der Kleinste. So, Dann geht es über das Zweitgrößte. Das Zweitgrößte ist der Satz. Bridgestones, also VM Vorderrad, VM Soft. Den habe ich selbst gekauft, das war ein sehr teurer Satz, weil es zu dem Zeitpunkt keine Reifen gegeben hat. Und dahinter, der hinterdeckt. ist ein Soft, also Soft Soft. in 120 vorne und 200 hinten. So, das ist der zweite Preis. So, der dritte Preis, da wird es dann schon teurer. Wie das Foto vielleicht schon zeigt, ich vergebe einen Komplettservice, einen Fahrwerkservice für Federbein und Gabel. Also komplett neue Aufsetzen, eventuell auch Setting Änderungen, wenn da Bedarf und Wünsche da sind. Das läuft dann relativ simpel. Wenn du weiter weg bist, dann schickst du mir halt einfach die Gabel und das Federbein. Manchmal kann man auch in den Werkstätten das ausbauen lassen und mir schicken, das geht auch. So. Das ist ungefähr im Wert von 400 bis 500 Euro, je nach Gabel, je nach Setting-Wunsch. So, und der teuerste, der teuerste, ähm, ist auch nur ein kleiner Zettel, aber es soll im Endeffekt ein Coaching-Gutschein. <lacht> äh, ein Tag coaching ähm, Du darfst mit einer von den beiden Yamaha R1 von Yards fahren. Ähm, auf einer Rennstrecke. Deiner Wahl meiner Events, also entweder jetzt im Winter in Spanien oder dann nächstes Jahr. Das kannst du dann aus, müssen wir dann telefonisch abklären. Und da ist die Nenngebühr für den Tag dabei, das Coaching dabei, also nur du nicht quasi, und du darfst mit dem Motorrad fahren. Natürlich mit vernünftigen Reifen, also keine <lacht> alten Reifen. Das ist auch in meinem, meinem Interesse. <lacht> genau, und das gehen wir quasi an, an äh, bestehende Mitglieder, die im Moment aktiv sind, und Mitglieder, die uns in den nächsten zwei Wochen unterstützen um dieses tolle Projekt ähm, auch am Leben zu erhalten, um so dich so also ein bisschen mit zu unterstützen, damit das Ganze, damit er lang bleiben kann und ich nicht in einem Vierteljahr wieder sagen muss, hat sich leider ausgekristallt, weil der Winter kommt und die Buchungslage schlecht wird. Oder, genau, oder wie auch immer. <lacht> Ja, ähm, dann hoffen wir, dass euch das so ein bisschen gefallen hat, so ein bisschen die Hintergrundstory, die Geschichte des Ganzen so zusammengefasst, wie das Ganze so in sich gegangen ist, äh, wie das aufgegangen ist mit Servus TV und talala. Ähm, wenn Servus TV nochmal Interesse hat, äh, kurzzeitige <lacht> Buchungen zu machen, ich bin gern für ein motogp wochenende irgendwo dabei. Ähm, und ähm, ja, ansonsten gebt uns gerne einen Daumen hoch. Äh, werdet gern Mitglied, nicht auf dem YouTube-Kanal selbst, sondern bitte unten in der Homepage. Da ist ein Link drin und ähm, das haben wir jetzt auch so gemacht, dass es entweder einmal 5 Euro im Monat kostet, das kann man mit PayPal und Kreditkarte bezahlen oder man kann es auch gleich jährlich machen, 55 Euro, dann spart man sich 5 Euro, da kann man es dann auch mit Pay sofort Sofortüberweisung ja. machen oder auch zwei Jahre, da kostet dann, ähm, da kostet dann, da spart man sich 10 Euro, also entweder 5 oder 10 Euro, da kann man sich sparen, wenn man es gleich auf ein Jahr oder zwei Jahre macht. Ja, haben das schon viele gemacht und äh, da ist natürlich auch unter anderem äh, sind da, wie gesagt, schon andere Videos einfach vorhanden und, ähm, und auch die ganzen Tracksheets und so weiter bleiben da drin, kommen immer wieder neue mhm. Sachen dazu und so weiter. Also dieses Portal ist vorhanden. Mhm. Das Forum schon Forum ist, ist schon ja. abgehakt und mittlerweile gibt es sogar dann eben auch schon den Telefonsupport. Also quasi für die Mitglieder gibt es dann eben auch spezielle Hotline sozusagen, wo man dann quasi auch eigentlich rund um die Uhr für für die Mitglieder da sind, wenn irgendwie Fragen oder Anliegen soweit offen sind. Das, mit, das, das habe ich vergessen zu sagen. Deswegen sage Ja, danke. <lacht> äh, wir, haben der, ja, extra, wir haben jetzt extra eine Mitglieder-Handynummer, die der Christoph hat, äh, die er immer dabei hat. Er hat Bereitschaftsdienst 24 Stunden. <lacht> das hat den Hintergrund, dass meine Handynummer, die ich da damals angegeben habe, die steht ja im Internet auch drin ja, ja. und jeder kann mich da erreichen. Und jetzt kann ich schon gar nicht mehr differenzieren. Ist es jetzt ein Mitglied, der wirklich ne, der mich unterstützt? Steht, ja. Oder ist es irgendein ja. Typ, der wo Was mich jetzt man anruft dann? und irgendwas von mir will? Das war schon nicht mehr, das war einfach nicht mehr ja. zu, zu differenzieren. Deswegen haben wir gesagt, okay, eine Nummer nur für die Mitglieder. Und vor allem auch das Forum hat so ein bisschen den Vorteil, dass das Forum nur funktioniert, wenn man quasi im Mitgliedsbereich ist. ist ja. Und ich habe das probiert mit WhatsApp-Gruppe oder mit, ähm, wie heißt die andere App da, diese Telegram-App. Telegram das Problem ist aber, wenn dem seine Mitgliedschaft abläuft, dann ist er immer noch drin. Wie differenzierst du dann? Genau, und ich weiß nicht, ist er jetzt noch ein Mitglied? Ist er kein Mitglied mehr? Hat er gesagt, Nein. mein, da kannst du mir einen Buckel runterrutschen <lacht> und ich bediene trotzdem noch. Also das ist halt die Frage. Deshalb habe ich gesagt, okay, Deswegen hat Christoph hat sich da vier, drei, vier Tage hingesetzt, hat das programmiert und ist da ein Freak und ich, ich blicke nicht mehr durch. Es funktioniert, wir haben es getestet, es funktioniert super, also schaut es da gerne mal rein. Würden wir uns irrsinnig freuen, wenn es das am Leben einhält, wenn es ein Teil dabei wird. Und ähm, ja, wir tun dann in zwei, drei Wochen, tun wir dann im Mitgliedsbereich die Preise auflösen, wer was bekommen hat. Also, also. danke fürs Zuschauen, gebt mir einen <lacht> Daumen hoch, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.